ja hallo zusammen ich ähm, identifiziere mich mit der vergangenheit vielleicht sieht man mir das auch an und zwar die vergangenheit hat für mich noch ein paar offene baustellen wie das auch heute schon angedeutet wurde die geschichte ist leider in vielen fällen gefälscht und deswegen heißt unser lied auch dunkelziffer damit beziehe ich mich auf verschiedenste zahlen in den historischen büchern die einfach nachweislich nicht stimmen und das ist in sich eigentlich eine traurige Sache, vor allem wenn es um Opferzahlen geht, wenn es um Leute geht, die extrem gelitten haben und um Ungerechtigkeit und hier wird geschummelt. Und das hat Andreas Pop heute auch gesagt, der Sieger schreibt die Geschichte und verfälscht die entsprechend. Und von dem her muss man sagen, wir versuchen ein paar Fakten zu bringen in diesem Lied per, per ähm, Rap. Das ist meine Schwester Ruth Elpida, sie wird heute rappen für uns und das sind natürlich traurige Themen. Dennoch möchte ich sagen, wir möchten nicht äh, Trübsal blasen mit diesem Lied, sondern die Pointe des Liedes ist eigentlich da, wo wir singen. Wir schreiben neu die Geschichte der Zeit, weil Geschichte immer nur der Sieger schreibt. Vom Gedanken her, und daran glauben wir ganz fest, die Gerechtigkeit wird siegen und die Gerechten mit ihr. Und deswegen wird auch die Geschichte ganz anders aussehen. Und das glauben wir alle. Und es ist ein großes Vorrecht dass ich mit meiner Familie dieses Lied hier singen darf. Das ist gar nicht selbstverständlich. Auch hier am selben Strick zu ziehen, das ist ein mega Feeling. Und ich freue mich drauf, das Lied mit euch zu singen. Kannst du die Stimmen hören, ohne sie hierauf zu beschwören? An Beinen aus der Unterwelt, ihr schreinenden Ohren gilt Jahrzehntelanger Wiederhall, von Schüssen, die dumpf aufprallen. Wie könnt ich schweigen, ignorieren, das dunkelste Dunkelziffern eure Gräber ziehen? Wie wow. musstet ihr Menschen in der Ukraine und in Kasachstan bei der staatlich bewusst herbeigeführten Hungersnot in den 30er Jahren. Vier Millionen starben, so sagen die öffentlichen Zahlen, doch es waren sieben Millionen, ein Tod unter Deutschen Qual. Im Zweiten Weltkrieg wurde die deutsche Zivilbevölkerung bombardiert, sind daran 635.000 oder 10 Millionen krepiert. und sechs Millionen deutsche Nachkriegsopfer nirgendwo registriert, von den Siegermächten zu Tode gehungert, ja exterminiert. 1963 erlag John F. Kennedy dem Kreuzfeuer der CIA, danach starben 35 als wäre es ein Killer Game. Fünf Jahre später wiederholt sich das Spiel, the same again. An Kennedy's Bruder. Ich frag nur, wie sinnlos musste die gehen? Wie sinnlos das ihr gehen? Mord. Die der Gesundheit, des Komfort. Die Konzerne sollen jetzt mit profitieren. Dazu braucht man nur noch Forscher zum Spiel. Wirklich keine Wissenschaftsstudien zur Schädlichkeit von Mobilfunk? In Wartet ist 34.861 Punkt, Um Handy, Antennen. vierfache Krebsrate, steigende Tendenz. Nebst Fehlgeburten, Erbgutschäden, Unfruchtbarkeit und Impotenz. Wie viele Erkrankten an Autismus nach der Impfung ändern er, Allein in den USA 250.000 oder unüberschaubar mehrfach Warum starben im selben Land 14 Ärzte? Bist du in fünf Wochen? Weil diese aktiven Impfgegner, die Geschäfte der Farmer, ist verstarb auch der Kinderhändler und Milliardär Edstein. Denn der tote Vogel singt nicht, die Untersuchungen durften nicht sein. Um den Kinderhändler Mark zu trüben. haben 27 Augenzeugen. Die hohe Dunkelziffer im Kindesmissbrauch ist nicht mehr so neu, so haben wir uns von den ketten befreit schreiben neu die geschichte der zeit bei geschichte immer nur der sieger schreibt bei geschichte immer nur der sie schreit.